Ja, dann kommen wir zur einfachsten äh, Konfiguration mit zwei Rechnern, die es gibt. Das ist Client 1, Client 2. Ich mache das gern so, dass ich sage, IP-Adresse als Namen verwenden, dann wird die hier entsprechend angezeigt, hier auch. Und hier muss ich dann nicht jedes Mal draufklicken und schauen, was ist das für ein Rechner. Wenn ich jetzt die zwei miteinander verbinden will, brauche ich ein Kabel. Einmal Klick, zweimal Klick, schon sind die miteinander verbunden. Mit dem Rechtsklick komme ich aus dem Befehl wieder heraus. Und ja, jetzt weiß ich, ich darf ja nicht zwei gleiche Computer, also mit äh, gleicher IP-Adresse im Netzwerk haben. Drum gehe ich hier einfach nochmal drauf und ändere die IP-Adresse hinten zu 11. So, und jetzt kann ich das mal ausprobieren im Aktionsmodus. Klick da drauf, dann auf diesen PC klicken, Softwareinstallation. Und ich wähle jetzt einfach die Befehlszeile aus, sage Änderungen übernehmen und kann mit der Befehlszeile arbeiten. Jetzt kann ich schauen, ob ich von diesem Rechner auf diesen komme, indem ich einen Ping-Test durchführe: 192, 192, 168, 0. Und die 11. Schauen wir mal, ob er das anpingen kann. Genau, und jedes Mal, wenn so ein um Ping hin und her geschickt wird, sehe ich auch kurz dieses Kabel grün aufleuchten. Okay, viel Spaß beim Ausprobieren.